Das Semester startet und Sie fragen sich, wie der Austausch in Videokonferenzen gut gelingen kann? Wir haben Ihnen 10 Tipps zur Etikette zusammengetragen. Nummer 10. Sich gut vorbereiten und ins richtige Licht rücken. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, sich einen ruhigen Platz zu suchen und um angenehme Lichtverhältnisse zu schaffen. Auch die Erhöhung des Laptops auf Augenhöhe, zum Beispiel durch einen Bücherstapel, ist hilfreich. So sind auch Ihre Nasenlöcher vor der Kamera sicher. Nummer 9, pünktlich sein und gut ankommen. Genau wie in Präsenz ist das pünktliche Ankommen auch online wichtig. Am besten locken Sie sich einige Minuten vor Beginn ein. So können Sie Ton und Bild prüfen und sich gegenseitig vorstellen. Nummer 8, Beteiligung ermöglichen und sich selbst beteiligen. Wie kommt denn nun eigentlich Interaktion im Seminar zustande? Es ist möglich, Abstimmungen durchzuführen, zum Chat einzuladen, Whiteboards oder Breakout Räume einzurichten. Und in diesen Kleingruppen können Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen und sich so aktiv beteiligen. Dadurch wird das Lernen direkt unterstützt. Nummer 7: Reden, zuhören und ein Zeichen geben. Und dabei ganz wichtig: Sprechen, sprechen Sie nicht sprechen gleichzeitig. gleichzeitig. Bitte lassen Sie sich ausreden. Sprechen Sie klar und deutlich. Hier ist die Abstimmung der Reihenfolge besonders wichtig. Wie also drankommen, ohne jemanden versehentlich zu unterbrechen? Nutzen Sie dafür Chatbefehle oder das Handsymbol. Nummer 6. Kopfhörer mit Mikrofon verwenden. Was im Seminarraum die Luftqualität ist, entspricht in der Videokonferenz der Tonqualität. Um Störgeräusche zu vermeiden, ist es hilfreich, mit Headsets zu arbeiten. Wenn Sie kein Headset zur Hand haben, nehmen Sie bitte den folgenden Tipp besonders ernst. Nummer 5. Stumm schalten Schalten Sie Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie selbst nicht dran sind. So tragen Sie zu einer geräuscharmen Atmosphäre bei. Ganz ohne Tippen, Postboten oder sonstige Störungen. Oh. Nummer 4. Sich gegenseitig zu sehen fördert die Interaktion. Es kann helfen, Vertrauen zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden. Tipp Nummer 3. Bei schlechter Verbindung Video ausschalten. Gegebenenfalls LAN statt WLAN nutzen und dadurch Datenvolumen sparen. Tipp Nummer 2. Beachten Sie die Persönlichkeitsrechte. Eine Aufzeichnung von Veranstaltungen ohne die Zustimmung der aufgezeichneten Person ist verboten. Schalten Sie also Ihre Kamera oder Ihr Mikrofon aus, wenn Sie kein Teil der Aufnahme sein möchten. Und unser letzter und vielleicht auch wichtigster Tipp. Fehlerfreundlichkeit und Geduld sind das A und O. Es ist immer möglich, dass es zu technischen Schwierigkeiten kommt oder dass Unvorhergesehenes geschieht. Vieles ist neu und nicht alles wird auf Anhieb funktionieren. Seien Sie tolerant Ihren Fehlern und denen anderer gegenüber. Ziel sollte es sein, gemeinsame Lernmöglichkeiten zu schaffen. Alle zehn Hinweise zum Gelingen von Videokonferenzen sehen Sie hier noch einmal in der Übersicht. Als Lehrpersonen können Sie diese auch für Ihre eigenen Etikette verwenden, zum Beispiel als Startfolie. Sie finden die PowerPoint-Datei unter diesem Video oder auf der Lehre Digitalseite. Das Team der Hochschul- und Mediendidaktik wünscht Ihnen viel Erfolg. Sie haben weiterführende Fragen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns jederzeit gerne eine E-Mail.